Wenn Demokraten und Republikaner nicht miteinander kooperieren, dann ist keine mysteriöse Kraft schuld daran. Es ist eine Entscheidung, es ist eine Wahl, die wir treffen. Und wenn wir entscheiden, nicht zu kooperieren, dann können wir auch entscheiden, zu kooperieren. Das sagte der 46. Präsident der Vereinigten Staaten bei einer Ansprache, nachdem es klar wurde, dass er die Wahl gewonnen hat. Zu genau der gleichen Überzeugung bin ich gelangt bei Paaren, die automatisch anderer Ansicht sind, sobald der Partner seine Ansicht kundtut. Manche Paare gehen miteinander um wie zwei feindliche Parteien. Bei vielen ist es ein Reflex, dem Partner zu widersprechen und seine eigene Ansicht durchzusetzen zu wollen. Aber es ist eben ein Reflex, dem Paare nachgeben, obwohl sie ihn bewusst kontrollieren könnten. Wenn sie nur wirklich wollten. So wie man Lust hat auf das zweite Stück Kuchen, aber sich beherrschen könnte, wenn man nur genug bereit wäre, sich an seine selbst verschriebene Diät zu halten. Ja, wenn man im Clinch mit dem Partner liegt, kann leicht ein Reflex zum Widerspruch in einem hervorgerufen werden. Aber könnte man dem Reflex auch widerstehen? Ich glaube, in vielen Fällen lässt man sich durch sein Ärgergefühl davon abbringen, seinen ursprünglichen Vorsatz umzusetzen. Und zwar den Vorsatz, alles für eine glückliche Beziehung zu tun. Man könnte sagen, man lässt sich gehen wie bei der nicht eingehaltenen Diät. Es ist, als ob man entscheidet, sich seinem Widerspruchsgefühl zu überlassen, statt sich bewusst zu entscheiden, sein Handeln nicht durch sein Gefühl bestimmen zu lassen. Man trifft also in diesem Sinne tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Entweder lasse ich mich einfach von meinem Ärgergefühl leiten oder schalte ich meinen Kopf ein, um eine kooperative Lösung zu finden. Es ist die Entscheidung, ob ich das Ziel aufgebe oder beibehalte, mit dem Partner für das Wohl des Beziehungslands zu arbeiten oder mich nur für meine Partei einsetze. Auch wenn die andere Partei, also der Partner, die Dinge anders sieht, trotzdem zum Wohl der Beziehung zusammenzuarbeiten. Ja klar, es ist immer leichter, seinem Gefühl nachzugeben, als den Kopf einzuschalten. Aber man kann sich nicht auf sein Gefühl rausreden. Dass man halt so verärgert war, dass man nicht anders konnte. Genauso wenig wie ein Appetitgefühl eine gute Begründung ist, ein Diät gebrochen zu haben. Wenn man sein Gefühl laufen lässt, hat man entschieden, seinem Gefühl den Vortritt zu geben und das Wohl der Beziehung zurückzustellen. Nun gebe ich zu, es ist tatsächlich wie bei einer Tät, Leichter gesagt, als getan. Ah, aber es gibt eine Hilf. es gibt Hilfe. Je öfter man die Chance hat, die andere Partei nicht als Gegner zu sehen, je öfter man spürt, mein Partner sieht viele Dinge zwar anders, aber er möchte mit mir eine glückliche Beziehung führen, desto leichter fällt es einem, seinem Widerspruch, Geist Einheit zu gebieten und damit man öfters nicht seinen Widerspruchdrang spürt, sondern öfter ein Wohlwollen spürt, gibt es eine unkomplizierte Übung, die Sie auf meiner Seite couplecoaching.de finden.